Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Seht ihr, wo der Martin da schon steht? Vor schöner Aussicht, aber auch vor einem Karton. Und zwar haben wir jetzt die neuen Bikes der Saison 2021 von Conway. Die neuen Bio-Bikes. Und Martin und Vicky sind ihr schon gefahren, sogar am Wochenende. das Nur Vicky, muss Echt? Ich habe nicht Nein, ich mein, habe noch drüben stehen. Mm. Ähm, ich war letzte Woche nur kurz da und die Bikes sind jetzt gekommen, früher als erwartet. Jetzt habe ich eins mitnehmen können. Das ist von der Lina, das ist noch da und meins ist auch noch da ähm, Die Wiki steigt man nicht mehr ab, die habe ich gar nicht mehr gesehen. Wir machen jetzt die Bike-Präsentation von einer Line-Bike. Eine Meines Wetter sind optimal für das heute, aber wir machen das Beste draus. Man muss aber bei so einem Wetter was, was zusammenbringen da alles so Und ja, so kommen die Bikes zu uns. Schmal, lang und hoch, zubereinander und sauber verbockt. Da wir es mehr aufmachen. Übrigens fahren wir heuer alle drei das gleiche Bike, was, glaube ich, umso geiler ist. Weil, erstens mal weiß man dann, dass es nicht am Fahrrad liegt, wenn einer runterkommt und ja. die anderen nicht. Und zweitens mal freue ich mich schon auf die Fotos im Partnerlook deswegen weil es mit die Komponenten leicht ist, wenn er mehr Ersatzteile brauchen, etc. Mega! Das ist schön! Das ist in echt, echt schöner als ähm, auf der Homepage, weil da denkt man sich ja so bei der Farbe und dann echt ist es so, wow, jetzt verstehe ich die Wiki besser. Weil die hat ja schon in der Story gesagt, sie will gar nicht mehr absteigen. Es glitzert sogar leicht. Genau, also es ist echt wirklich ein cooles Bike. Ähm, was wir nicht machen, wir bauen die Bikes nicht um. Also wir kriegen die von Conway. Die werden so gefahren, außer natürlich die Reifen, weil da haben wir einen Sponsor jetzt Maxis. Ansonsten bleibt alles Serie, daher haben wir natürlich bei der Bike Wahl zum Aufpassen, welche Übersetzung nehmen wir, für Federweg nehmen wir, was, was ist da für uns relevant. Und dieses Jahr haben wir genommen die 627. Meiner Ansicht nach Preisleistung, ein Top-Bike, absoluter Wahnsinn. Ähm, Elemente, auch mit der Hockstocks-Lyrik, die Gabel funktioniert, wir haben gesehen am Wochenende, wie Butter. Hinten ebenso der Hockstocks-Dämpfer mit Doppelkammer, ist ein Wahnsinn. Das ist wie das Laufräder. Die Swiss-Laufräder, die Vicky hat gesagt, treten sie super leicht und sind super stabil. Ich habe schon vor drei oder vier Jahren das erste Kopf von denen und bin immer noch total zufrieden mit den älteren bei, Klaff luff johansen und die Übersetzung ist da ein SRAM 12-fach mit 170 mm Kurbelaugen. Ähm, absolute stop muss ich sagen. SRAM geht da meiner Ansicht nach Welten besser man Shimano jetzt, äh, haben da richtig viel gemacht. Ja, das werde ich mal schneiden, bevor ich es jetzt erstmal verbirge. Bremsen, da haben wir die RAM Guide oben, ist die Vierkolbenbremse, ist ein Anker. Sollte die jemanden zu hart sein oder nicht so funktionieren, die von uns Bremsbeläge wechseln. Das macht bei SRAM extrem viel aus. Die Petra hat letztes Jahr schon gehabt, die hat das gleich gemerkt mit unseren Trickstuff belege, glaube ich. Gell? Ja, wenn sie noch gibt. Also die, die waren jetzt zwischendrin echt komplett vergriffen, leider. Genau. Aber ich war echt so beim allerersten Mal fahren, dachte ich mir, pff, ich will meine Shimano-Bremse zurück. Ja. Und dann eben die Bremsbeläge gewechselt auf Martins Rad hin und seitdem. Mega geil, also möchte ich auch nicht mehr wechseln. Genau. Um, die ist die interne von Conway. Kann ich auch nur sagen, die funktioniert wirklich gut. Ich hoffe, der Lina ist gleich lang genug. Naja. Das ist, müssen wir vom jetzt umtauschen. Und total cool ist es ja. Ähm, ist jetzt jemand kein Imbus da, Längstung muss so mit werden. 30 oder 35 mm, extrem kurzer Fahrbau, kürzer geht es nicht mehr, es also, ist echt schon vor der lenkstrom Und Carbon aufpassen, bei Carbonlänkstange nicht mit dem Rohrschneider kürzen. Das front euch raus, das müsst ihr wirklich anmarkieren. Dann wickelt ihr Tape um die Lenkstange, dass es wirklich straff ist. Und dann probiert es mit ganz einer feinen Säge das absägen. Das ist ganz wichtig bei Carbon. Wie gesagt, nur mit dem Geht die ersten paar wirklich gut, aber dann wenn es kommt, kommt, sprengt es auf die, die Handwissen. Zum, zum Bike selber. Die Geometrie ist ja 2020 auf 21 nicht verändert worden. Das heißt, total schlanke, schlanke Sache. Man sieht da gar keine Schrauben bei weil die sind nur innenseitig. Also es ist wirklich sauber aufgeräumt und was uns an den Bike-Tags Platz für einen Flaschenhalter haben auch, ja. Das ist Ja und die Geometrie ist echt mega. Wahnsinn. Also ich spanne ja die Gabel immer mit dem Gurt runter, das habt ihr ja schon öfter gesehen. Dann dreht ich hoch wie wirklich ein Race-Hardtail und runter kann ich Sachen fahren, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gefahren habe. Also ja. das ist schon wirklich edel. Thema Reifenbreite, was haben wir als Erfahrung oben? Die Petra hat vorne Plusbereifung oben, hinten wird es auch gehen. Ich muss ein bisschen spüren, da ist jetzt schon 2,4 oben, 2,5, 2,6, glaube ich, würde sie ausgehen, Man muss ein bisschen probieren. Platz ist da, gefällt mir ganz gut, aber wenn natürlich einmal Schlamm ist und so, läuft das Rad. Ähm, und vorne, also wir haben es jetzt auf 27, das ist bei Conway 627, die 629er waren die 29er und vorne ist sowieso extrem viel Platz bei der Rockshocks. Ja und bei mir kommt da auf jeden Fall 27,5 plus, also 2,8 drauf weil Sonst bin ich nicht zufrieden, Wahnsinn! Ja, ähm, Tipp von mir, äh, was immer zum Anschauen ist, gerade wenn die Bikes jetzt so neu kommen oder es kauft sich auch beim Händler oder so, der irgendwo liefert. Nach und vor immer wieder die Schrauben am Anfang kontrollieren. Das ist jetzt bei jedem Bikehersteller so: einfach dieses neue, das, neu, das sollte ein bisschen schauen, dass sie das ein auch bleibt. Und gerade bei den Schrauben, die was da innenseitig sind, man sieht es dann oft nicht. einfach nach kontrollieren, wenn da ein Knacksen oft ist, kontrolliert die Schrauben bei Carbon. Das ist ganz wichtig, wenn nicht, dass da mal was locker wird und so. Wir schauen da aber regelmäßig drauf. Ja, die Kabelführung folgt mir jetzt auch ganz gut seit letztem Jahr. Es ist super intern verlegt, also allein bis es da rausgeht und den Werfer rein. Es ist schlank am Rahmen. Also wenn man da wirklich fährt, das ist top verlegt, überhaupt kein Problem. Scheuerstellung gibt es überhaupt nicht. Wir werden eine Bike-Präsentation machen für die älteren Bikes wo letzter Saison noch, wie wir sie gefahren sind, was noch ein Jahr Probleme gegeben hat, was nicht. Und das jetzt ist dann, also wir sind wirklich tranknummer worden und wir haben wirklich keine Scheuerspuren an, an Leitungen, das ist ein gutes Zeichen, weil bei innen verlegten Zügen ja doch ein Problem ist, wenn es da irgendwo was wegscheuert. Ja, Einsatzbereich ist das Bike eigentlich gedacht, wirklich in Duro, gell Wir nehmen es auf die Tour komplett mit. Also für alles, das ist ein Bike für alles, genau. gehen wir also Eistelefon, nehmen wir sie und für alles, deswegen war die Wahl wichtig. Und vielleicht nicht jetzt sagen, ja warum wieder 29 Zoll bist du gefahren, jetzt fährst du wieder 27,5. 29 Zoll ist irrsinnig schnell, muss ich sagen. Nur für unseren Einsatzbereich war es dann teilweise doch ein bisschen zu sperrig. Also für mich, mir war es jetzt einfach nicht zu lang, aber es war einfach träger 29 Zoll und im technischen 27,5 ist für mich perfekt. Ja und du hast dich entschieden E-Bike 29, genau. hinten 27,5 oder? Bei den E-Bikes, die präsentieren wir euch dann auch noch, die haben eh die gleiche Farbe sogar. Und da haben wir mixt, also wie bei einer Motocross fahren, größer, hinten kleiner. Und bei denen haben wir gesagt, immer nur 27 gehalten. Ja, also für mich gibt es da wirklich gar keine Diskussion, aber das ist einfach auch irgendwo Geschmackssache. Genau. Und dementsprechend muss da jeder selber mal testen, was ihm taugt. Da gibt es nicht besser oder schlechter, das ist wirklich eine Sache. Genau. Ich habe sogar nicht einmal den Sattel geändert letztes Jahr ich den originalen Sattel Ja, Ich original. wollte den Original. Ich nicht. <lacht> das ist natürlich auch total typenabhängig, so ein Sattel. Aber wir wollen ja die Bikes wirklich. Der, der Jetzt sind sie ein bisschen verändert, die Breite Jetzt sieht er besser aus. Ja, richtig gut so Und wie es dann so ist, genau. Und was bei der Geometrie finde ich ganz cool ist, dieser kurze, das kurze Steuerrohr. Weil dann kann man wirklich mit den Spacer variieren. Und wenn man ganz runter will, kann man ganz runter. Das ist natürlich auch Hammer. Ja, das ist mega. Ja. Und das sieht halt auch echt geil aus mit diesem. Ich sage immer, das sieht aus wie ein Werwolf, ja. dieser Art Buckel. Also einfach schick. Und, was für die Petra wichtig ist, Laute Narbe. Ein lauter Freilauf, Ja. Wow. Wirklich ein cooles Bike. bin jetzt echt gespannt, dann, wenn wir es alle noch einmal fahren werden. Das wird dann lachen. Aber es schaut vielversprechend aus, würde ich sagen. Ja, sieht mega aus. Und dadurch, dass es ja gar nicht so viel anders ist wie meins vom letzten Jahr, bin ich echt guter Dinge, dass es sau geil wird. Ja. Ich kann es auch kaum erwarten, dass es wir wirklich alle gleich ja. rumfetzen. Wir werden es jetzt dann nächste Woche in Ruhe installieren. Wir lassen uns da immer ein bisschen Zeit. Also, wir richten uns einmal grob her. Dann fahren wir eine kleine home runde mit so einem neuen Bike. Dann kann man sagen, ist viel Luft drin, ist zu wenig Luft drinnen. Und wir fahren ungefähr 20 bis 30 Prozent bei dem Federweg. Und da gibt es so feine Nachjustierungen. Das heißt, wir nehmen Dämpferpumpe und ein kleines Werkzeug noch mit auf Tour damit man dann nachjustieren kann, genau, so läuft das Ganze ab und und Genau, so läuft das. In echt mache ich gar nichts und irgendwann fährt der Martin und sagt, oh, das fährt sich aber träge und dann kriege ich meine Feinjustierung und dann läuft das Ganze. Schon ja, die Alina kennt ja aus der Bike-Branche einige Schraubenmechaniker, die tut sich jetzt so leicht, so ja für die kein Problem mehr. Die werden wahrscheinlich wohl das beste eingestellte Vorradel haben für Aber mhm. mit dem muss wir leben. Aber schon hübsch, oder? Mega, das ist wirklich mega. Style, ja. Von der Größe noch kurz, ich bin 1,75, das ist ein M-Rahmen. Vicky ist 1,60, fährt S und der Martin ist immer L gefahren, aber testet sich heuer auch mal am M-Rahmen. Ich habe doch jetzt L, L, doch genommen. Ein L genommen. Ich habe lange überlegt, M wäre dann doch relativ kurz geworden, aber wäre genauso gegangen, weil wie gesagt, wenn man mehr technisch fahren will und braucht mehr einen kleinen Rahmen, wird jetzt trotzdem genommen eine L und ja. Ja, du bist 1? 85. 85. 1,65 ja. und 1,75 und ne, 1,65 oder? 1,65. Schimpft ja. die Wiki. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob uns die Wiki etwa verarscht. Also, ich <lacht> <lacht> habe nichts gesagt. Ja. <lacht> und das heißt, in der Körpergröße S, Raum Medium und Large rum. Also, glaube ich, eine perfekte Wahl. Ja, coole Sache, oder? Mega. Mega, mega. Dann lassen wir es gut sein, oder? Stadion, so. dann werden wir es einstellen und fahren. Mhm. Wow, was für ein Panorama. Das ist übrigens das Haus von Martins Eltern. Also nicht neidisch werden, wir haben noch nicht dem Lotto gewonnen. Nein. Aber die Aussicht ist trotzdem geil. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, jetzt muss ich dem Lotto gewinnen. Aber ja, wie halt gesagt bestimmt genau wie ich. <lacht> Sogar noch ein bisschen älter. Ja, ein bisschen älter. Stimmt, ja, ja dann sagen wir, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen einfach ab in die Kommentare. Ansonsten werdet ihr die Bikes jetzt sicherlich öfter sehen. Und dann kommen eben noch im Vorzug immer mal wieder genau. Videos, wie es uns so taugt, was so Sache ist. Und dann werden wir auch auf eure Fragen natürlich eingehen. Genau. Und die Abschlussvideos von den alten Bikes machen wir noch. Die pressen wir klar durch. genau. So lacht oh, So viel zu tun. Brutal. <lacht> Und währenddessen lacht der Laptop.